Hey zusammen, ich bin Nico Gärtner, EBA, bin da hier im Kantonsspital Aarau, bin jetzt im zweiten Lehrjahr und heute würde ich euch gerne mal zeigen, was ich in meinem Berufsalltag so mache. Kommt mal mit! In unserem Areal wachsen viele Bäume, Sträucher und Hecken und die bringen mir natürlich auch artgerecht und zum Teil auch ein kreativ in Form. Ich hilfe auch tatkräftig bei der Neugestaltung der Parkbereich und der Wattenpflege mit. Das Pflanzen von Bäumen, Blumen und Sträuchern und dann, ich sie wachsen und blühen ist immer etwas, das mich sehr glücklich macht und ich hoffe, ich kann mit dem auch andere Leute glücklich machen. Mit der Hilfe von verschiedenen Maschinen pflegen wir die Rasenflächen, die und auch die grünen Dachflächen. Frischgeschindlicher Rasen gibt immer so ein neues Bild. Die Sauberkeit wird bei uns natürlich auch groß geschrieben. Ja. Wir reinigen regelmäßig die Spielplätze, die Schloss und auch die Wege. Es sammelt sich hier halt schon auch einiges ein Abfall an und dann muss halt dann auch regelmässig entzucht werden. Also wenn du auch Freude an der Natur und an der Jahreszeit hast und gerne draußen schaffst, dann komm doch zu uns ins KSA, wir und Gärtner EBA. Wir suchen Menschen mit Herz. Ciao zusammen!